Hey Leute, heute bin ich Hello Never Alpha 2. Ich hatte dieses Video auf meinem sehr alten Kanal schon gemacht. Hier findet ihr findet das Video. Das ist sehr, sehr schlecht, ich weiß. Aber da ich jetzt besser Videos machen kann, möchte ich mal Hello Never 2. Das Spiel ist kennt wohlmöglich schon viele Leute, ich meine. Das Spiel ist jetzt ja zwar nicht alt, aber okay, es ist schon alt, aber nicht so alt. Es gibt zwar Leute, die das Spiel noch nicht kennen. So, was muss ich jetzt machen? Ähm, jetzt will ich aussteigen, ne? Mit E. Alles klar. Erstmal aus dem Auto. Ein Paketchen. Muss ich diesen Stein hier nehmen? So eine Krähe ist auch. So eine hässliche Krähe, wenn ihr euch hier weg Ich kann auch gut treffen, ne? Digga, ich kann nicht mehr werfen. <lacht> Nein. Hä, hey, was war das denn? LOL Noch einen letzten Wurf, los oh. Meine Fresse. ich habe das nicht mal an, was die Tür aufzumachen Okay, so ein Brecheisen Will sich auch im Kofferraum Öffne mal diese scheiß Tür Okay, let's fucking go! ganz ruhig weg. So, ähm... Einfach diesen Paketchen hier nehmen. Obwohl, wollen wir erstmal das Haus erkunden? Nein, no. man kann hier auch in ein Schlüsselloch gucken. Okay, das wusste ich bis heute noch nicht. Ähm, ja. Kann man, kann man dieses Fensterscheiben hier eigentlich auch zerstören? Tatsächlich. Komm ich auch raus? Ne, glaub nicht. Schade. <lacht> du kannst auch nicht weg. Hier ist eigentlich der Keller, wo, das, wo man das Spiel eigentlich so durchspielt. Und hier ist jetzt nichts drin, ne? Aber im eigentlichen Spiel sieht man da so eine lange Treppe. Ne? In der Hello Alpha 2. Gleich zu Alpha 4 ist Alpha 4000 Mal besser. Da hinten, ne? Da, bist du, ja. Okay, ins Zimmer rein. Dann ist mich hier hinsetzen und einschlafen, ne? Genau. An Anstrengend Tag gehabt, war. Das ist die Kellertür gewesen. Da müssen wir ausbrechen. Was führt er nur in den Schilder? Was macht er da hinten? Oh nein, der hat uns geblickt. Hilfe, nein. Okay. Okay, warum nicht? Wohl. Besuch mal ein Fensterschab... Das schaffe ich doch ganz easy, weil, komm, ah verdammt, naja, im Endeffekt war es ein Versuch wert gewesen. Beiß die Kälte. Wir brauchen so eine Schlüsselkarte, um das zu öffnen. Das befindet sich, glaube ich, ganz oben. Ich mache ich hier so ein Paket hier noch, Ach, ja. oh, der hat uns geschnappt. Nein, Hilfe! Alles von vorne wieder. So. Der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht? Nein, wir sind im Schrank. Versteckt. Ah, okay, jetzt können wir raus. Okay, jetzt müssen wir das machen, müssen hier. Ah! Das war sehr knapp. Ah, da war das sehr knapp. What the f lol. Ein Bug. Ja, was war das denn? Das. das ah, ah, verdammt. Hallo? Hallo? Ich hab einen Bug gefunden. Das heißt erstmal das Spiel neu starten. Wir sind wieder ins Spiel drin. Was ich versuchen werde, ist in das Haus zu gehen. Kickert zu holen und dann die Kälte zu öffnen. Das ist sehr schwer, ne? Das ist, nicht, das ist nicht die leichteste Aufgabe. Der Nachbar ist draußen. Hallo, rein, rein! Ah. Ah, verdammt. Okay. uns erstmal hier im Schrank. Okay, wir können wieder raus. Was ist eigentlich hier in der Box? Da kommt die ganze Sammlerstücke wieder rein. Ding irgendwo ein Schlüssel. Brauchen jetzt so einen Gegenstand zum Werfen jetzt. Nein. Ach nein. Komm. Das habe ich doch irgendwie. Ah, verdammt. Mal, ich versuch. Ich einfach mal den Müll einmal hier. Schaffe ich diesmal Gut guten Werfen Scheiße Scheiße Der Nachbar hat uns fast geschnappt Ach ja Okay Was passiert eigentlich wenn ich den Nachbar eigentlich mit dem Gegenstand hier abwerfe mit dem Telefon beispielsweise Nachts macht's. lol, lol. Digga, was war das denn uns leicht an ihm ranschneichen und diesen Schlüssel nehmen Ach, verdammt, das schaffe ich nicht. Verdammte Axt. Oh, was ist das denn eigentlich? Ich denke, was ist das? Warum ist es überhaupt draußen? Oh, können wir eigentlich einen Mülleimer nehmen? Ich weiß, was wir jetzt machen. Es gibt so einen Bug in diesem Spiel. Besonders bei der Alpha 2-Version. Wo kann ich es irgendwie hinstellen? Nicht werfen. Hinstellen. Meine Fresse, hinstellen. Ja. Jetzt muss man da drauf springen. was versuchen, da drauf zu springen. So, da muss man sneaken. Ah, verdammt. Ach, jetzt habe ich den mir endlich mal hier platziert. So, sneaken. Springen. Ja, das ist ein Bug. Da kann man fliegen eigentlich. Ja, okay, gerade so geschafft. Okay. Das war der erste Part von Hände der Wahl 2. Zweiter Part, ab. Ähm... 50.000 Nights.